Dann stehst du schon kleines? Hm. So, Tag Nummer 2. Oh. Ist da schon was? Seht ihr was? Ich sehe noch nichts. Ne? Na gut. Eine schöne Uratmosphäre scheint da ja schon mal drin zu sein. <lacht> Auch ich tut es ganz komisch.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 Mhm. Die eigentlich auch 8 bis 14 Tage braucht im Normalfall. Ne? Morgen! So, nachdem wir heute mal wieder die Nacht zum Tag gemacht haben, ist er jetzt halbwegs fertig. Ja, der Widor aus Berlin, der Mark, der wollte nämlich mal wissen, wie man so einen Hochspannungszüchtungskasten baut. <lacht> Uhrzeitcode, sie war geil, wie du wartest. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, gut, dann mal hier die kurze Erklärung. Also, ich habe mir so ein Teil damals, war vor ein paar Jahren gewesen, zugelegt, als das Geld noch ein bisschen lockerer saß. Von Eurodidakt äh, ist so ein, äh, so, ein, so ein Verlag oder so ein Handel für Lehrer. Also ein Lehrgerät sozusagen. Ich glaube, schlappe 600 Euro hat es gekostet. Und zieht auch gar nicht wenig Strom. Mhm. Ich habe es nämlich hier in Verbindung mit einer Autobatterie und so einem gleichrichter Ding. Ja, aber das Ding nur ein paar 50, 60 Watt bringt. Ja, ist das natürlich kompliziert mit dem Licht. Das geht zwar eine Zeit lang, aber irgendwann fängt es an mit Piepen Naja, mal gucken, wie lange es jetzt hat. aushält. So. Okay, nochmal hier zur Erklärung. Also, wir kommen hier mit ein paar tausend Volt raus. Ne? Kann man rumregeln, wie man möchte. Ja, gehen wir auf 6.000. 86 macht maximal ein bisschen zurück. Mal ganz so viel Strom ziehen, dass wir mal ein bisschen was sehen. Jawohl, genau. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, ne? ist bei unserer Erde. Ich bin da gerne auf andere Meinungen gespannt. Äh, unten plus und oben Minus so habe ich es bei mir jedenfalls angeklemmt das ist der Minus gucken mal ob da auch ein bisschen Saft drauf ist, mal schauen ob... ja, ja, ja. Hm. soll ich wirklich? Ne, ich schalte erstmal mal aus, Moment Erstmal mal ausschalten mhm. okay so. haben wir hier, wie viel Volt haben wir drauf? 5000. 5000 Volt da drauf, haben wir wirklich da drauf? 5000. Ja, das sieht gut aus. Aha, Aha gut. Okay. So, aber hier brauchen wir ja eigentlich keine Stromstärke bei dem Zeug, sondern hier brauchen wir ja eigentlich nur Spannung. No? Und dann hier ein Feld zu erzeugen fließt ja hier eigentlich kein Strom. Ne? Gut, können wir wieder einschalten. So, und um das etwas energiesparender und vor allem kostensparender hinzukriegen, gibt es natürlich tausende Möglichkeiten, Hochspannung zu erzeugen. Ne? Ich bin hier jetzt gerade an diesem Ding hängen geblieben. An mein Zwischending vom. Müller-Generator oder Adams Motor mit Bedini Motor in der Mitte. Ja, die anderen Videos kennt ihr. Ja und siehst du, müssen wir die Lampe ausschalten. Nee, ausschalten. So rum. Gut. Okay. Naja, ganz so viel brauchen wir eh nicht, weil kommt nämlich gleich diese hier ins Spiel. Diese welche. So und ja, ich habe ja immer versucht, ähm, mindestens halbwegs genauso viel Energie rauszubekommen aus dem Ding, wie ich reinstecke. Ne? Mir ist das nie so richtig gelungen. Ähm, bis auf jetzt. Ja, wir können es selber mal beobachten. Ich schalte einfach mal ein, das Teil. Das läuft mit zwei 9 Volt Batterien in Reihe geschalten. Dürften jetzt so bei 16, 17 Volt ungefähr liegen. So, schalten wir mal ein. Hier gehen wir mal auf relativ ne? so das ist das Ampermeter was den Strom misst der in den Motor reingeht Motorgenerator, wie gesagt das ist das Ampermeter was anzeigt wie viel Strom in die Zündspule reingehen die dann Hochspannung machen ne? das machen die Zündspulen halt so so laufen wir mal los Aha. Das bringen wir jetzt raus. Das zieht er. Okay, dann drehen wir hoch. Ah, Moment, halt. Wir wollen ja gucken, ob Hochspannung da ist. Ne? Also, nehmen wir mal die Lampe mit hierher. Und schließen Sie mal hier eine Hochspannung an. Ne? Zweimal. So, da leuchtet noch nichts, ne? dann regeln wir mal rum. Okay, schaut doch ganz gut aus. Und 100 mA bringen wir aus, ne? Steht das hier drauf? 100 mA? Und so viel zieht er? Und das ist die Hochspannung, die da blinkt. Na mhm. ja gut, zugegeben, ne? Diese... Dieser Funken ist jetzt nicht ganz so groß wie bei diesem anderen Netzgerät, nicht? Aber wir haben trotzdem Hochspannung da, ne? Seht ihr? Okay. Da kommen wir weiter ran. Ja, und. An Arbeiten der Uni Mainz glaube ich habe ich irgendwie gelesen, wenn man Weizen optimal unter Hochspannung keimen lassen will, reichen sowieso nur 750 Volt aus. Also man kann sich dann hochrechnen, ne? pro Zentimeter verliert man dann glaube ich um die Hälfte. Ihr könnt ja dann mal nachgucken wie das ist. Ja, aber ein 600 Euro Gerät braucht man nicht um Hochspannung zu erzeugen. So viel steht fest. Mhm. So viel erstmal dazu. Was dann hier rauskommt, behalte ich euch dann auf dem Laufen. Bis später erstmal. Oh, heute haben wir Tag 3. <lacht> also der dritte Tag, wo jetzt das Hochspannungstüstungsgerät eingeschaltet ist. Hm, mal gucken, was rausgekommen ist bis jetzt. Oder? Aha. Aha. Mhm. Mhm. So, was wird das hier von das ist glaube ich Cannabis das haben wir hier? Radieschen ein bisschen Schimmel ist auch mit dabei Aha. alles klar, hier hinten auch Na gut, nach drei Tagen Ja, dem Möhren ist noch nichts. Nein, die haben noch keine Lust. Moringa ist auch noch nichts. Aber hier, die Gurke sieht auch schon aus, als ob sie kommt. Ja, das sind Gurken hier. Nach drei Tagen. Aha. Na gut. Beobachten wir das mal ein bisschen weiter. Was haben wir hier. Ja. Cannabis. Cannabis nach nach Tagen und dann so groß Ja, also scheint nicht schlecht zu funktionieren das Teil ja, wie versprochen heute Tag 5 oder Tag 6 ein von beiden kann da ich raus so ich es einige Zeit unbeobachtet gelassen nach eurem Tipp mal die obere Folie weggelassen ja, dann ja, gucken wir mal wie es ausschaut. Ja. Was so alles gekommen hast. Also was gibt es denn da alles zu gucken? Mhm. Hier, das ein Radieschen sein nach so, Da habe ich glaube ich so eine große Bahn Radieschen hingelegt. Da steht drauf Keimung in 8 bis 12 Tagen. Also heute sind wir bei Tag 6, da keimt etwas, aber die haben ja schon an Tag 3 ordentlich gekeimt. Mal gucken, wie weit sie jetzt sind. So, das sind die ersten, die wunderbar rausgekommen sind, Radieschen, jawohl, und hier drüben haben wir die Gurken, die sind auch schon an Tag 3 gekommen. Heute ist Tag 5, wie gesagt. Mhm. Ja, und wie lange dauert so eine Keimung von Golden normalerweise? Was sind das? Aha. So, Keimung 6 bis 15 Tage. Na gut, Tag 3, Hälfte. Gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir denn hier jetzt für das Kind auch Radies sein. Da habe ich mir zwei halt verschiedene Socken. Ich nehme mal Riesen und einmal diese welche. Mhm. Sieht schon nicht schlecht aus. So, der Moringa. Magst du schon Moringa? Ja, Moringa kommt auch schon. Ah, Wahnsinn. Moringa-Samen. Die dauern eigentlich auch ziemlich lang normalerweise. Ja, und was das hier vorne ist, ich glaube glaube aber nur, weil da ist ein schwarzer Samen, alles klar. Da kommt auch schon ein kleiner. So, aber ich glaube hier vorne, das waren diese gewesen. Diese Tomaten. 8 bis 14 Tage. Mhm. Und die sind, die auch sind auch schon, ja, bestimmt nach Tag 4 rausgekommen, so wie es ausschaut. ist Tag 5? Ja. Ja, was das hier gewesen ist, wenn ich das nur wüsste, ich glaube, das waren Möhren gewesen. Möhren oder Riesenpeters hier, ja eins von beiden, aber das dauert 14 bis 20 Tage normalerweise. Und, äh, und das hier, ich glaube, hier an der Seite der Kleine kommt schon. Ne? Ja gut, heute mal ein bisschen mit Wasser besprühen und dann mal schauen, was da noch rauskommt. Ja, und das hier, entweder ist es Pferlau, Weiß ich nicht mehr so ganz genau. Mal schauen. Dauert normalerweise auch 6 bis 12 Tage. Ja, aber mhm, kann man schon halbwegs zufrieden sein. So, jetzt brechen wir das hier erstmal ab, weil irgendwann muss ich es ja auch hinpflanzen ne, und dann mal beobachten. Das sind Cannabispflänzchen, die sehen ja gerade gesund aus, zugegeben. Naja, wir experimentieren ja noch etwas. Ja, das sind sie jedenfalls fast die grünen prinzen Am heutigen Tage, ich muss mal nachschauen, wie alt sie jetzt sind. Ja, das sind diese Welchen, die machen natürlich ganz schön lange Hälse. Ja, guck mal, wie es in Radieschen geht, ne? So sehen die Radieschen bis jetzt aus. Wie gesagt, äh, komplett alte Erde. Und ich weiß nicht, ob das ein Fehler gewesen ist, ne? ich habe in diese komplett alte tote Erde... Ja, ein bisschen frische Erde mit rein und ich glaube, da waren ein Regenwurm mit dabei. Könnte sein, dass der sich jetzt hier natürlich etwas bedient. Gut, die sieht noch gut aus. Mal gucken, ob es Riesenradieschen werden. Ja, schön gestalten. So, da sind diese ähm, Bärlauch oder was auch immer. Wir haben uns mal überraschen lassen. Mhm. Ja, hier ist ein Tomatenpflänzchen. Hm, kleine Läuse sind auch schon drauf. Naja, hat keine normale Witterung von draußen. Ne? Ja, die werden schon ihre Aufgabe machen. Ganz so wild sind Läuse dann doch nicht. Mal schauen, wie die Pflänzchen ausschauen. Ja, das ist die eine guten Pflanze. Das ist die andere Grund. Also Mal schauen, ob dann wirklich überall da Gurken rankommen. Naja, dafür, dass wir Dezember haben die ganze Zeit, ne? hm. Und keine zusätzlichen künstlichen Lichtverhältnisse, kann man das schon lassen. Ja, ähm, die Radieschen brauche ich dir wirklich zu zeigen, also die haben das irgendwie nicht so richtig vertragen. Die wollen und wollen einfach nicht kommen, die anderen sind schon alle weg. Ja, und äh, die hat jetzt auch umgehauen. Komm her, müssen wir dich doch wieder ein bisschen stützen. Ja, du ist noch kein Hochspannungsexperiment. Du bist ganz normal hier, ne? Ja. So, ähm, Tomaten funktionieren auch noch nicht schlecht damit. Das ist ein Tomatenpflänzchen, was ich in ganz alte Erde reingepflanzt habe, die musste erst einmal ein bisschen verpilzt werden und da kamen noch ganz viele andere Pflanzen mit raus, ne? klar, dass die ein bisschen kleiner ist. Ja, und na gut, die sehen eben verhältnismäßig so aus, wie wenn man im Dezember sowas versucht hat. Ne? Also ich kann noch keinen großartigen Unterschied zu den normalen Pflanzen feststellen. Ah ja, wir experimentieren weiter, nicht Mal schauen, was die Pflanzen heute sagen vom Hochspannungsexperiment. Ja, also sehr viel Sonnenlicht hat man überhaupt nicht gehabt die letzten Tage. Hätte ich mal mit dem Luxmeter messen müssen, aber ja, demzufolge gesehen die mehr als kümmerlich aus. Ne? Vielleicht kommt ja die Sonne demnächst mal wieder ein bisschen länger raus. Dann habe ich bei euch noch Hoffnung. Ansonsten dieser ständige Wechsel zwischen, hier ist direkt das Fenster, ne? zwischen dem eiskalt und... Da haben wir hier Heizung, ach so richtig perfekt für Pflanzen ist das auf keinen Fall, aber naja, ihr haltet schon durch. Ne? Ja. Um, das sind die zwei kleineren Tomaten, bei denen ist genau dasselbe in Grün. Ne? <lacht> ja, hier Heizung, da draußen kalt und ja, ich auch, oh, sonst gibt es keinen Platz und kein anderes Fenster. Hm. Na gut, das ist jedenfalls das, was ziemlich dürftig ausschaut, meine Radieschen sind ganz eingegangen, ne? da ist nichts mehr, aber ja, wir haben ja auch noch etwas bessere Nachrichten, ne? das ist die Tomate, die hat so halbwegs, ne, unten die sterben schon ein bisschen ab durch den lichten den ewigen ja, sieht auch noch ganz gesund aus, ich kann noch nichts unbedingt erkennen, dass da Uhrzeitmäßiges dran wächst. Hier bei diesem Zeugs, weiß jemand was das ist? Kann aber jemand schrei schreiben. Hm? Ähm, kann ich auch noch keinen großen Unterschied feststellen, aber jetzt kommt's. <lacht> Ihr habt doch das Cannabispfletzchen von letztes Mal hier in dem, in dem Topf, mache in Erinnerung. Ne? Also ich muss sagen... So einen dicken Stamm hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt. Ne? Der ist echt hammermäßig fett. Ja, wir gucken, ob der Rest auch so fett wird, aber bei diesem Cannabis-Zeugs, alle Achtung. Da scheinen wir vielleicht sogar die richtige Wollzahl gefunden zu haben. Schön wär's, wir beobachten es mal noch ein bisschen. Ne? Ich meine. In dem Moment, wo Gedanke Realität schafft, kann ich vielleicht nicht so ganz ausschließen, dass ich am meisten will, dass dieses Pflänzchen hier wächst. Na gut, ihr seid auch ganz lieb, ne? Ich kriege mir auch noch groß. Ja, wollen wir euch die Pflänzchen mal zeigen, wie sie heute ausschauen, bevor es für mich für eine Woche fortgeht, ne? Schauen wir so nachher als sehen. Also Gurken, ganz mies. Die eine habe ich schon weggeschmissen. Ah, ich glaube, da war ich äh, selber selten dämlich gewesen. Ne? Ich wollte die Bürchen nämlich stützen. Und zwar hier mit solchen. Wo haben wir sie? Da sind sie. Hier mit solchen Bambusdingen da. Ne? Hatte ich reingesteckt gehabt. Ja, jetzt scheinen die aber irgendwie lackiert zu sein.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 Ja, naja, gucken wir mal, wie das noch wird. Ja, das war erstmal der letzte Versuch. Also bei Katzengras ist es irgendwie genau andersrum. Da kommen äh, die Teile, die unter der Hochspannung gekeimt sind, nicht so schnell raus wie äh, die, die ja ohne Hochspannung gewesen sind. Ne? Aber mal die Pflänzchen angucken, die wir schon länger unter Beobachtung haben. Ja, das ist die eine Tomatenpflanze. Kommt so langsam wieder. Ne? Das war die gewesen, die ich aus Versehen abgebrochen habe. Und dann äh, im Wasserglas neue Wurzeln habe treiben lassen. Also hm, lässt sich nicht unterkriegen. Blüten sind aber irgendwie noch keine dran, oder? Sehe ich das falsch? Nee, Blüten sind noch nicht dran. Ja, aber dafür die anderen zwei Tomatenpflanzen, ne? die am Anfang ziemlich mickrig aussahen. Huhu. Ja. Also dafür, dass die hier nur so einen ganz kleinen Bottich mit Erde haben. Ne? Sieht das so schon nicht schlecht aus. Ich habe die Geize alle dran gelassen. Ne? Ich wollte so naturmöglich wie... Äh, ja, so also naturrichtig wie möglich wachsen lassen. Und guck hier, eine kleine Mini-Tomate ist schon dran. <lacht> ja, Und das ist mein Bienchen. Bzzzt. Mal gucken, wo das Bienchen jetzt hingeht. Ja, hier oben sind noch paar. Ja, irgendwer hat mir mal gesagt, nur wenn man dazu so summt wie Bienchen, Bzzzt. Bzzzt. funktioniert das. <lacht> okay. Ja, ja, Pflanzenproppen, <lacht> was es alles gibt. Ja, mal schauen ob dann noch mehr von diesen da rauskommen. Ja, das sind die aus diesem äh, 3-Tage-Keimversuch, ne? Tomaten, hier das Bergbohnenkraut, ja und von wegen Mais. Ne? <lacht> Es war doch kein mais mit der darin gekreimt ist letztens. Das schaut irgendwie anders aus. Oder? Ja, hier nochmal das Bergbohnenkraut. Na, ja, ist doch mal gespannt, was hier rauskommt. So, wieder ein neues Update von den Pflänzchen. Ja, hier habe ich leider vergessen zu gießen. Die erholt sich so langsam jetzt wieder. Na äh, ja, naja, so richtig Früchte sind hier noch nicht dran musste das Fenster auch zugehangen werden, wegen Sichtschutz. Ne? Ich habe ja die Wohnung untervermietet hier drüben jetzt. Aber was gut ausschaut, sind diese da. Ja, also dafür, dass die hier in so einem ganz kleinen Bottich drin sind, also muss man sehr hinterher sein mit Gießen, ja, funktioniert einmal frei, ähm, haben wir wenigstens schon eine kleine gelbe Tomate dran. Die wird heute halt gleich mal gekostet. Genau, und ganz, ganz viele andere noch grüne Tomaten die dann so langsam nach und nach werden also dafür ja. mhm. wir müssen ja jetzt nicht mehr bestäuben jetzt müssen wir nicht mehr machen <lacht> <lacht> ja das ist der aktuelle Zwischenstand ja wir ernten jetzt halt mal so nach und nach und wenn irgendwann mal eine Riesentomate dabei sein sollte werden wir euch auf dem Laufenden halten Ja, eigentlich sagte ich letztens nicht, dass das das letzte Update gewesen ist von den Pflanzen. Aber ich muss jetzt doch noch eins nachschieben. Und zwar, ähm, die Tomatenpflanze hat immer noch, äh, hat fast keine Blätter mehr. Ne? Aber Früchte kommen nach wie vor raus. Das ist echt verblüffend. Ah, weit über 40 von denen, ja? Krass. Hier unten, genau. genau. Mal gucken, wie viel ihn noch abwirft hier.